Willkommen zum dritten Teil der Baltik-Reihe. Genau. Wieder mal in Rügen unterwegs. Ja. Sieht man ja im Hintergrund. Mach mal Licht. Erstmal ein Wie beim letzten Bier Flaschenreifung Baltic Triple 9,5. Prozent Inselbrauerei 5 Worlds Best Bier. Also wird wohl die Inselbrauerei da fünfmal das beste Bier laut Londoner World Beer Award Fünfmal, ja. Äh, Komitee gewonnen haben die bestochen haben oder was. Halt. Wir werden sehen. Oh, uh, das wird ja noch schlimmer. Prognose: schlimm. Blech auspacken oder wegpacken? Hm wegpacken. Ich würde sagen, wir beenden äh, die Folge mit einem Mönchsofen. Nein, nein, wir äh, testen natürlich alle hier vor euch, ja. Okay, Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe, Gewürz. Schon mal kein deutsch ja. Bord. Augensucht oder Augenflucht? KKP1. Sag mal, der graue Batman. Hm. Das ist ein Glas du hier mit? Was ist hier drin? Nein, das zählt nicht. nicht. Klar zählt das. So. Ich schmier okay. hier Popelstier rein. Also ich Jens. Also du kannst gerne. Ich, ich, gönne, dir, ich Nein, gönne dir. Ich gönne dir. Doch mit, wirklich. Wir, wir müssen, ja, sein, wir müssen ja trotzdem gucken, wie das aussieht am Glas. Die gehört zu unserem Protokoll dazu. <lacht> Ja, gut. Du kannst ja auch gerne wieder so viel eingießen wie das letzte Mal. <lacht> ja, ist klar. Hm? Hm? Trüb? Der Schaum steht. Ja, was da drauf steht, ne? Würzig, fruchtig, weinartig, abartig. Äh, ähm. <lacht> Fünfmal wohl's Best Bier London. Das kann hm. ja gar nicht schlecht sein. Alter, komm, hau ab. Ich <lacht> oh, kann den Geschmack nicht, nicht, das geht nicht. <lacht> das ist echt krass, war. Also, das ist noch schlimmer, das ist wirklich noch schlimmer. Oh, ich bin echt voll, ich kann nicht mehr. Also, das ist überhaupt nicht mein Geschmack, ne? also. Boah, Alter, nee. Oh, gut, okay. Sieben, neun, zehn. Blech. Solch ich kann schon nicht mehr sprechen, alter. Das macht die Tungelzaub. <lacht> <lacht> ich bin fertig. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, wie ich wie im letzten Video schon gesagt. Ja. Leute, die sowohl äh, Wohl. uns auf diesem ah. Kanal verfolgen und äh, das was wir was uns nicht schmeckt, den schmeckt dann bitteschön äh, greift auch hier zu. Das sieht so gut aus, wa? Ja, aber. Ja, das ist auch eigentlich kein Bier, ne? Das ist halt. Das hast ist du so da halt vorgelesen an Zutaten? Ja. Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe, Gewürz. Zucker vollständig vergoren. in Ja, ja, okay. Aber das, das ist wirklich das, das, was, was, was die äh, da hinten mit diesem weinhaltigen also dieses weinmäßig und so und so sagen, das ist ja, ey, tut mir leid. Ey, entweder trinke ich, trink halt ich Bier oder Wein, ja. diese Ale Was trinkt man danach? No, als nächstes. Ich trau mal nicht. Vielleicht ist ja ein Pilz drin. Ich Kopf von der guckt. Der Wolf. Das ist nice. Baltic Double oder was Baltic Double. Wie viel Volt hat das? 8,5. Also abonniert den Kanal verpasst halt das nächste Video auch nicht. Rico freut sich schon drauf. Hm. Ich, ja, bin, ich da bin da jetzt alter Meinung. Alter, ich bin richtig begeistert. Bis demnächst. Haut rein. Bleib feiern. Hm. Haut rein, bleib feiern. Hm. So soll es sein. Oh.